Das war Klassiker. Wissen Sie, was ein performativer Selbstwiderspruch ist? wenn der Inhalt einer Rede durch Ihren Vollzug dementiert wird. Und das tritt jetzt auf. Ich habe nämlich noch mal das Wort ergriffen, nicht damit Sie alle rausrennen, was ich eigentlich befürchten würde, sondern um zu sagen, bleiben Sie noch einen Moment. Ich habe das Wort nur ergriffen, um es gleich und in einer höchst wichtigen Angelegenheit an den Oberbürgermeister einen in seiner Wissenschaftsfreundlichkeit bewährten Oberbürgermeister von Mainz äh, zu übergeben. Aber bevor ich das tue, will ich allen, die sich an dem Gelingen dieser Festveranstaltung beteiligt haben, recht herzlich danken den Zuwendungsgebern von Bund und Ländern, Frau quante Brand, allen, die gesprochen haben, ganz besonders Herrn Parzinger, für einen Festvortrag, der also jedenfalls für mich, vor allem an den Kurganen gezeigt hat, wie soziale Ordnung Gestalt gewinnen kann, architektonische Gestalt, und welche Virtuosität des Schauens man entwickeln kann, um aus dem Unscheinbaren das wahrhaft Spektakuläre sichtbar zu machen. Vielen Dank, Herr Pratzinger, dafür. Ich will... Herrn Krausch, unserem Gastgeber und seiner Universität, nochmal danken dem Mainzer Flötenquartett mit Tomoyo Kusumi, Maria Milosaljewicz, Noemi Notch und Cordula Schnorr. Und die kriegen die Blumen. Das ist ja ganz klar. Dann will ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft herzlich danken, die dieses wahrhaft nicht ganz unambitionierte Jahresversammlungsprogramm so betreuen, dass wir es wirklich gut über diese und über die anderen Bühnen bringen. Und jetzt und mit weitreichenden Implikationen für den weiteren Verlauf des Abends. Der Herr Oberbürgermeister, bitte schön. Hey. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrter lieber Herr Professor Strohschneider, meine Damen und Herren, verehrte liebe Frau Senatorin, liebe Ministerin, liebe Minister, verehrte Festversammlung, eine sehr sensible Choreografie hat also jetzt das Großwort zum Ende hingesetzt mit dem Übergang zum Ausklang draußen mit geistvollen Getränken. Der nicht ganz so sensible Subtext dazu lautet, also fasse dich kurz. Ich will das gerne tun und würde Ihnen natürlich ein bisschen erzählen über die 2000-jährige Geschichte dieser Stadt, aber bei diesem, so. bei diesem Hochschulpräsidenten äh, muss man selbst diesen Werbeblock übrigens, denn das erledigt er bravourös natürlich mit. Aber um den besonderen Moment zu fassen, der es tatsächlich ist für unsere Stadt, für die Johannes Gutenberg-Universität, dass Sie bei uns sind, dachte ich vielleicht helfen, das Besondere zu erklären, einige autobiografische Momente. Ich beginnt bei mir im Mai 2006. Kurt Beck hat mir eine Ernennungsurkunde in die Hand gedrückt, nicht ganz unfreiwillig, habe ich sie auch empfangen und dazu ein Planstellen-Einweisungsschreiben, das mich zur Ministerin Doris Ahnen ins Bildungsministerium brachte. Einige Monate später war es das Bildung- und das Wissenschaftsministerium. Ich habe sechs Jahre, wenn der Kalender mir holt, war, sogar hin und wieder den Wissenschaftsrat besuchen dürfen. Ich durfte, wenn der Kalender mir hold war, auch noch zur GWK hin und wieder mal fahren. Ich habe, wenn der Kalender mir nicht hold war, stundenlang in Telefonschaltkonferenzen verbracht, um mit den Kolleginnen und Kollegen auf der a seite irgendetwas zu besprechen, von dem ich immer gehofft habe, dass es bis zum Termin auch hält. Ich habe Tage um nicht zu sagen gefühlt Jahre in Amtschefskonferenzen und KMK-Konferenzen gesessen. Da waren Situationen dabei, wo man auch hätte auf die Idee kommen können, vielleicht das eigene Bundesland mit der Idee zu überraschen, dass man in einer Volksabstimmung mal über eine Exit-Strategie. Aber so weit, ist es, so weit ist es nie gekommen. Wir haben Tage und Nächte lang ohne Übertreibung, Nächte lang über Hochschulpakt verhandelt. Das ist sozusagen der föderale Maschinenraum der Hochschullehre. Wir haben uns zu 16 untereinander mit dem Bund zusammen beschimpft. Wir haben uns ausgetrickst. Wir haben uns falsche Zahlen untergeschoben. Wir haben uns beleidigt und gedemütigt. Alles für Wissenschaft und Forschung. Aber nie, aber nie, aber nie durfte ich in dieser Zeit auf eine Jahresversammlung der DFG. Und deshalb kann ich diesen Moment nicht schön erfassen, als ich es jetzt probiert habe. Herzlich willkommen in der Landeshauptstadt Mainz. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude. Sie sehen, ich habe sogar einen Laufbahnwechsel dafür angestrebt, um Sie begrüßen zu können. Vielleicht wäre mir Glück und ein bisschen Holt gewesen, auch wieder als Staatssekretär hier zu sitzen. Aber dann hätte ich ja nur sitzen dürfen, innerlich geklüht. Ich hätte ja nichts sagen dürfen. Und als Oberbürgermeister habe ich das Vergnügen, Sie zu begrüßen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt neben dem, was Sie dienstlich hier verpflichtet. Wenn Sie ein bisschen miterleben wollen, wie die Zukunftsmotoren, Wissenschaft und Forschung auch diese Stadt positiv gestalten, wie Sie in einer der boomendsten Metropolregionen Deutschlands im Rhein-Main-Gebiet helfen, dass wir auf Fachkräftebedarfe der Zukunft gut vorbereitet sind und Orientierungswissen weitergegeben wird, wie Sie erleben wollen, wie sich eine Stadtgesellschaft positiv verändert und auch verjüngt, indem sie eine der größten Hochschulen Deutschlands hat, dann sind Sie in Mainz genau richtig. Herzlich willkommen, genießen Sie die Zeit hier, der Ernst des Lebens kommt schneller wieder an Sie heran, als Sie es wahrscheinlich selbst vermuten. Und jetzt habe ich die große Freude, Sie namens der DFG, namens der Universität, namens des Landes und auch im Namen der Stadt, Sie dann noch herzlich einzuladen. Draußen soll es was zu trinken geben, hat man mir gesagt, und wir alle freuen uns darauf. Ja. Vielen Dank, dass Sie da sind.